Was ist eigentlich Linux? Also früher waren Computer riesig und auf diesen Computern lief ein Betriebssystem namens Unix. Und auf dessen Kernel basieren zum Beispiel BSD oder Linux. Linux. Was Linux. ist ein Kernel? Einfach gesagt ist der Kernel der Teil des Betriebssystems, der die Ressourcen, also eure CPU, euren Rahmen und zum Beispiel auch eure Grafikkarte managt und Programm zuweist. Außerdem werden in unix like Kerneln, also äh, Kerneln, die auf Unix basieren oder Unix sehr sehr ähnlich sind, die Treiber in den Kernel selber integriert. Sie ist GNU/Linux anbetriebssystem. Nein, es gibt nicht einen GNU/Linux. Allerdings gibt es viele verschiedene Distributionen, auch Distros genannt. Diese sind schon vorangepasst und vorkonfiguriert und unterscheiden sich nur durch Kleinigkeiten, zum Beispiel durch Aussehen. Oder durch den Package Manager, was eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema ist. In der Linux-Welt gibt es sogenannte Package Manager. Packages, also Pakete, sind äh, Apps und Programme. Und ein Package Manager ist sozusagen ein App-Store, der über die Befehlsangabe funktioniert, also über eine, ein, ein kleines Textfeld. Und für die Leute, die das nicht mögen, gibt es auch grafische Benutzer Benutzeroberflächen, die das ein bisschen einfacher machen. Das heißt nicht stundenlang das Internet durchsuchen. Und ja, App Stores gibt's schon seit Ewigkeiten. Wartet mal auf welchen Betriebssystem. Security. Ihr wisst ja, dass Security in Microsoft Windows ziemlich kacke ist. Aber ist Linux da besser? Ja, Linux ist da viel besser. Deutlich sogar. Erstens zum Beispiel Security through Obscurity oder by Obscurity. Das ist ein Plus, aber auch ein Minuspunkt. Ihr müsst euch vorstellen, ein Typ, der, der ein Virus entwickelt. Und Linux-basierte Systeme laufen nur auf 2% von Desktop-Computern. Und Windows macht irgendwie 80% aus. Für was werdet ihr euer Virus also wahrscheinlich erschreiben? Ja, für Windows natürlich. Weil Windows natürlich von mehreren Leu mehr Leuten benutzt wird als Linux. Security, Exploits und Bugs werden einfach schneller gefixt. Microsoft braucht immer Tage, Wochen, manchmal auch Monate, um ein kleines Problem zu fixen. Bei den meisten Linux-Distros dauert das normalerweise maximal ein paar Stunden. Das liegt einfach daran, dass sehr viele Leute am Code arbeiten. Ist ja Open Source. Es ist sehr unwahrscheinlich, ein Virus oder Malware überhaupt zu kriegen, da man eigentlich Sachen durch den Package Manager installiert. Und alle Packages, also Apps und Programme sind schon auf Virusse und andere Dinge geprüft. Benutzermanagement. Unter Windows bekommt ein neuer Nutzer direkt administrative Rechte. Das ist problematisch, da er jede Binary, also jede .exe-Datei, die er irgendwo aus dem Internet herunterlädt, äh, einfach ausführen kann und diese direkt vollen Zugriff auf das System hat. Unter Linux muss man, um ein Paket zu installieren, immer erst das sogenannte Root oder auch Admin-Passwort eingeben. Linux hat kein Keylogger. Keylogger sind im wahrsten Sinne des Wortes Programme, die jeden Tastendruck speichern. Linux ist extrem konfigurier- und personalisierbar. Ihr könnt es so aussehen lassen wie euer Lieblingsbetriebssystem. Ihr könnt es auch so anpassen wie ihr es wollt. Und es dauert noch nicht mal lange wenn ihr das wollt. Denn so ziemlich alles, also Programme, Desktop Environments, also das was ihr eigentlich seht, wenn ihr euch einloggt, Unterstützt Skins bzw. Themes. Und wenn ihr selbst für das zu faul seid, könnt ihr einfach eine Distribution wählen, die direkt nach der Installation perfekt aussieht. Mit Anpassen ist übrigens nicht nur Visuelles gemeint. Ihr könnt am äh, Betriebssystem so viel rumschnibbeln, wie ihr wollt. Man kann GNU Linux sogar so weit trimmen, dass es nur auf 16 Megabyte Video und 48 Megabyte ähm, normalem RAM läuft und das sogar mit einer GUI, also einem grafischen User Interface, Interface. Wow. Interface. Community, das ist nur ein kleiner Stichpunkt, dennoch ist es ein sehr nennenswert, auch wenn du nur ein kleines Problem hast, es gibt immer jemanden, der dir hilft und dieserjenige wird nicht von Microsoft bezahlt, Software. Ich schätze mal, 60% aller Software gibt es direkt nativ für Linux-basierte Systeme. Und wenn nicht, dann gibt es eh Alternativen. Und wenn du auf diese Alternativen nicht klarkommst, dann gibt es immer noch Wine. Was ist Wine? Wine ist ein Kompatibilitätslayer für Windows-Programme. Mit Wine laufen nur Adobe's Creative Cloud und Microsoft Office nicht. Warum? Weil äh, die beiden Internet Explorer, also der Browser von Microsoft, der schon seit Ewigkeiten nicht mehr unterstützt wird, und eh, immer schon ziemlich kacke war, meiner Meinung nach, für ihren Kopierschutz. Ist aber ja eh egal. OnlyOffice, LibreOffice und GIMP sind eh viel besser. Und wenn ihr unbedingt Microsoft Office braucht, dann gibt es auch immer noch die Webversion. So verschwendet ihr keinen Speicherplatz. Gaming auf einem Linux-System wird immer besser und ist größtenteils sogar einfacher als auch Windows. Aber es gibt doch kaum Spiele für Linux? Jein. Valve, also die Typen hinter Steam, CSGO, Team Fortress und so weiter, entwickeln auch einen Kompatibilitätslayer. Dieser basiert auf DXVK und Wine. Und du kannst sogar da dabei helfen, da Proton auch Open Source ist. Mit Proton laufen nur ungefähr 6% der Top 1000 Spiele auf Steam nicht. Warum? Naja, die Spiele an sich laufen sehr gut, aber da die, die Spiele Anti-Cheats wie Easy Anti-Cheat oder battle Eye benutzen, wird man, wird man spätestens nach 10 Minuten rausgeworfen. Wieso? Die Anti-Cheats schauen nach Hacks im Windows-Kernel nach, die sich in diesen integriert haben wie ein Rootkit. Und warum integrieren sich Hacks in den Kernel? Kurze Antwort, weil der Kernel die meisten Rechte auf dem Betriebssystem hat. Das heißt Linux ist nichts für mich und meine Fortnite-Kitty-Freunde? Noch nicht. Valve hat allerdings vor einiger Zeit das Steam Deck vorgestellt. Nicht zu verwechseln mit dem Steam Deck. Was ist das Steam Deck? Das Steam Deck ist technisch gesehen ein kleiner PC, der genug Power hat, um darauf die meisten modernen Spiele spielen zu können. Und was hat das mit Linux zu tun? Jedenfalls, das Steam Deck sieht ungefähr so aus wie eine Nintendo Switch und es kommt mit SteamOS 3 vorinstalliert. Was ist SteamOS 3? SteamOS ist eine GNU-Linux-Distribution, die auf Arch basiert und damit darauf 100% aller Steam-Spiele, also eigentlich alle PC-Spiele, laufen, spricht Valve jetzt mit den Entwicklern von Anti-Cheats wie Easy Anti-Cheat oder BattleEye, damit diese auch auf Linux laufen. Und auch andere Firmen haben sich positiv zum Steam Deck geäußert. Breaking News Epic kündigt Support für deren Launcher und Easy Anti-Cheat an. BattleEye zieht nach. Stability. Linux ist super stabil. Warum? Weil Linux auf den meisten Servern läuft und die bestenfalls gar nicht runtergefahren werden dürfen. Ich kenne Leute, die haben Server, die schon seit 10 Jahren nonstop laufen. Ihr fragt euch, wie, wie das geht? Naja, seit Version 4 des Kernels gibt es Unterstützung für sogenanntes Live-Patching. Das heißt, der Kernel kann geupdatet werden, während das System läuft. Und der Computer muss nicht neu gestartet werden, wie bei anderen Betriebssystemen nochmal, kurze Zusammenfassung. Linux ist schnell, stabil, kompatibel, mit den, mit den meisten, zumindest was windows Software angeht. Linux ist frei, personalisierbar, kostenlos und einfach. Hier sind übrigens die Credits und äh, zum Thema, warum kamen in letzter Zeit keine Videos? Naja, Schule ist ein bisschen stressig und äh, in der Familie gab es auch ein bisschen, äh, Probleme und das steckt mir wirklich ein bisschen sehr auf den Magen. Äh, ich versuche jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr zu machen. Und vor allen Dingen äh, habe ich das Video oder zumindest die Idee für das Video immer wieder, neu, äh, immer wieder neu probiert, das Skript neu geschrieben und besonders viele Sachen ausprobiert. Ich habe auch jetzt ein paar neue Logo-Designs gemacht, die immer noch scheiße aussehen, aber immerhin besser als vorher. Und äh, ja... Wenn ihr irgendwelche Tipps oder so habt oder Kritik, ihr wisst ja wohin damit. Über ein Däumchen würde ich mich aufreuen egal in welche Richtung. Und äh, macht, den, macht den roten Knopf mal bitte grau. Das wäre toll. Ich bin da mal weg, ne?